Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Buch Der Fall des Präsidenten von Mark Elsberg. Die Geschichte beginnt damit, dass der internationale Strafgerichtshof, kurz ICC, einen ehemaligen US-Präsidenten namens Douglas Turner an einem griechischen Flughafen festnehmen lässt, wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen. Diese Aktion ist schon ziemlich brisant und sorgt für sehr große internationale Aufmerksamkeit. Besonders ungünstig ist der Zeitpunkt für den amtierenden US-Präsidenten, denn der befindet sich gerade im Wahlkampf und kann sich so eine Demütigung seines Landes natürlich nicht gefallen lassen. Auf der anderen Seite steht der internationale Strafgerichtshof, der erst einmal vor einem griechischen Gericht beweisen muss, dass die Verhaftung Turners rechtmäßig war und die Gründe ausreichen, um ihn wirklich nach Den Haag zu bringen. Wie schon erwartet, ist das gar nicht so einfach, wenn man sich gegen das mächtigste Land der Welt behaupten muss. Der Autor Mark Elsbeck hat das Buch aus verschiedenen Perspektiven geschrieben und kann so die ganz verschiedenen Konsequenzen und Aktionen zeigen. Die erste Perspektive ist die von Dana Marin. Sie ist eine einfache, noch junge Anwältin des ICCs, die dafür sorgen soll, dass der Ex-Präsident wirklich nach Den Haar kommt und sich deshalb vor Ort in Griechenland mit dem Gericht und den US-Vertretern rumschlagen muss. Die zweite Sicht kommt von Derek. Er ist Wahlkampfleiter beim amtierenden US-Präsidenten Jones und damit beauftragt die Situation, um Turner schnellstmöglich zu lösen. Der Wreck ist somit der Gegenspieler von Dana, allerdings gibt es keine klare Rollenverteilung von Gut und Böse und ich zumindest habe mit beiden mitgefiebert. Die dritte Person ist Steve, seine Rolle wird aber erst im Verlauf des Buches klar und auch die vierte Hauptperspektive will ich euch eigentlich nicht vorwegnehmen, da ein Teil aber schon auf dem Buchrücken steht, kann ich andeuten, dass es sich um einen ehemaligen US-Elite-Soldaten handelt. Neben diesen vier Hauptpersonen lenkt Ellsberg den Blick des Lesers auch immer wieder auf andere Ereignispunkte, am Anfang werden zum Beispiel auch Konferenzen zwischen EU-Staats- und Regierungschefs gezeigt. Das Buch hier ist vermutlich das längste, was wir bisher auf unserem Kanal vorgestellt haben. Es hat 604 Seiten und es erschien im blanc vallet verlag Dieser hat den Preis auf 12 Euro in der Taschenbuchvariante gesetzt und die Hardcover-Fassung kostet mit 24 Euro das Doppelte. Wir bekommen übrigens auch für dieses Buch kein Geld, sondern wir sind völlig unabhängig. Das wollte ich noch einmal erwähnt haben, bevor ich jetzt zu meiner Meinung komme. Denn mir hat dieses Buch insgesamt sehr gut gefallen. Ich habe es im Urlaub in wenigen Tagen fast schon verschlungen. Besonders das Setting mit einem solchen politischen Thema hat mich überzeugt, weshalb ich vor allem den Anfang gut fand. Zum Ende hin hat Elsberg für mich persönlich ein bisschen zu dick aufgetragen. Und auch das große Finale hat mir nicht ganz so gut gefallen, weil ich es in dieser Welt für ein wenig unrealistisch halte. Was ich mich beim Lesen auch gefragt habe, war... Ob so eine Festnahme eines Ex-US-Präsidenten wirklich auf der ganzen Welt für so riesige Aufmerksamkeit sorgt, wie das im Buch der Fall ist? Dort wird quasi auf der ganzen Welt demonstriert und es kommt weltweit zu Ausschaltungen. Ansonsten hat das Buch in meinen Augen nicht so viel Tiefgang, ich musste nicht allzu sehr über bestimmte Entscheidungen nachgrübeln. Alles in allem sorgt das Buch aber für einige Stunden Lesespaß und gute Unterhaltung. Damit ihr euch selbst ein Bild von Ellsbergs Schreibsee machen könnt, der ja schon zahlreiche Bestseller geschrieben hat, gibt es hier noch einen Ausschnitt aus dem Buch. In der Hotellobby hockten nur ein paar späte Gäste an der Bar. Unbeeindruckt von der Demonstration vor den Glaswänden, wie es schien. »Hier könnten wir in Ruhe unseren Absacker trinken«, flachste Alex, um bevor Dana ihm auch nur einen Blick zu werfen konnte. Scherz. Dana steuerte direkt die Fahrstühle an. Sie hatte diese fast erreicht, als sie vom Empfangstisch ihren Namen hörte. Miss Marin, ein Mann im Anzug eilte auf sie zu. Er trug nicht die Uniform des Empfangspersonals, wohl ein Manager. Die hatten den ganzen Tag auf sie gewartet. Er stellte sich als Martin vor. »Ich muss mich entschuldigen, wegen der Unannehmlichkeiten", sagte er. »Wir sind durch die Tiefgarage gekommen«, erwiderte sie. »Ich musste nicht da draußen durch.« »Die Demonstranten«, sagte er und wirkte überrascht. »Ja, natürlich. Eigentlich versprach die Polizei, die Straße zu räumen. Ich weiß auch nicht, warum das noch nicht geschehen ist. Ich hoffe, Sie belästigen die übrigen Gäste nicht so sehr.« »Ja, äh, es gab wohl schon Beschwerden. Unser General Manager kümmert sich darum. Aber ich äh, meinte nicht die Demonstranten. Können Sie vielleicht kurz mit mir zum Desk kommen?« Dana wechselte einen fragenden Blick mit Alex. Dann folgte sie Martin. Alex hielt sich diskret im Hintergrund. Wir haben ein Problem, erklärte Martin mit gedämpfter Stimme. Die Kreditkarten, die sie als Sicherheit hinterlegte, Dana verdrehte nur noch die Augen. Wurde gesperrt, vollendete sie den Satz. Martin nickte. Dana hatte heute keine Lust mehr auf diese Diskussionen. Sie wissen ja, wie das ist, sagte sie. Da gibt es irgendein Verdacht wegen Kartenmissbrauchs durch Fremde und schon wird einem die Karte gesperrt. Ich bekomme in den nächsten Tagen eine neue zugeschickt. Ach, sehr gut, Sie haben das schon geklärt. Und sie wissen ja offenbar, wer ich bin und dass ich das Hotel um die Bezahlung ihrer Rechnung keine Sorgen machen muss. Das, äh, er musste sich räuspern, ist genau der Punkt. Unseren Informationen nach könnte es da schon ein Problem geben. Ich bin Mitarbeiterin des International Criminal Court. Der wird... Genau, unterbrach er sie. Der ICC wird wegen der Festnahme des Ex-Präsidenten von den Amerikanern sanktioniert wie sie wohl auch schon wissen. Dazu gehört anscheinend das Einfrieren von Vermögen, Bankverbindungen, Kreditkarten, deren Muttergesellschaften ihren Sitz in den USA haben und... weil Sie mich jetzt auf die Straße setzen, oder was? Für das Zimmer wird bezahlt. Dana hatte nicht bemerkt, dass ich während ihrer zunehmend erregten Unterhaltung Alex genährt hatte. Verzeih, ich habe das gehört, ich kann... Nein, Alex kannst du nicht. Er war reizend, vielleicht zu so süß. Er meinte es gut, aber in diesem Augenblick hatte Dana genug von allem. Also fragte sie Martin und fixierte ihn herausfordernd. Wir, stammelte er... Die Vorschriften von einer Sicherheit. Alex hielt ihm bereits seine Karte entgegen. Dana schob sie zur Seite. Alex, bitte. Das ist der Gentleman-Like, aber diese Sache muss ich lösen. Ich will nicht, dass du meinetwegen in Schwierigkeiten kommst. So viel zum Buch Der Fall des Präsidenten. Falls ihr noch mehr Buchvorstellungen sehen wollt, klickt gerne hier. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao.